Willkommen zum nächsten Vortrag hier auf der Bühne 3 auf der FOSGIS 2021. Wir schauen uns nun ein kommunales Geoportal an, mit dem dynamisch in konforme Dienste bereitgestellt werden können und wollen uns das vor allen Dingen mit dem Fokus für ein Beispiel auf interkommunale Zusammenarbeit anschauen. Der Redner ist der Otto Dassau von GBD aus Düsseldorf. Der Otto ist schon sehr oft hier bei der Foskes dabei und hat Vorträge und Work Gehalten und Workshops ähm, hier auf der Vosges moderiert. Zusammen mit dem Günter Vaupel vom Landkreis Marburg-Biedenkopf stellt er diese Lösung vor. Herzlich willkommen. Mein Name ist Otto Dassau. Ich bin Geschäftsführer des Geoinformatikbüro Dassau aus Düsseldorf. Und gemeinsam mit Günter Faupel, dem gis leiter des Landkreises Marburg-Bienenkopf, haben wir diesen äh, Vortrag uns überlegt und eingereicht. Dabei geht es um das Beispiel einer interkommunalen Zusammenarbeit, IKZ, und äh, um das konkrete Projekt äh, im Rahmen der IKZ, nämlich die Umsetzung eines kommunalen Geoportals, um äh, Inspire-konforme Dienste, in diesem Fall zum Thema Bauleitplanung, bereitstellen zu können. Wir möchten uns natürlich kurz vorstellen, beziehungsweise den Landkreis und ähm, danach werden wir auf das Thema interkommunale Zusammenarbeit eingehen, das darin äh, stattgefundene Projekt genauer skizzieren und vorstellen und zum Schluss ähm, noch ein paar Neuerungen ansprechen, die im Rahmen dieses Projektes der GbD Websuite hinzugefügt wurden. Kurze Vorstellung. Unser, der Landkreis Marburg-Biedenkopf äh, liegt in Mittelhessen. Er hat etwa 250.000 Einwohner, äh, verteilt auf 21 Kommunen. Und die Gesamtfläche des Landkreises wird, äh, umfasst in etwa 1.262 Quadratkilometer. Wir als Geoinformatikbüro Dassau äh, bieten Open Source, GDI und GIS äh, Entwicklungen und Dienstleistungen an. und ähm, unser Schwerpunkt ist äh, QGIS als Applikation, sowie Postgres, PostGIS, GrasGIS und die GbD WebSuite. Ich fange nur an, ich möchte etwas also beschreiben der IKZ. Ähm, die Ziele der IKZ sind äh, der Aufbau einer gemeinsamen Geodateninfrastruktur, also zwischen dem Landkreis und seinen Kommunen. Ähm, es geht also um die Förderung der Zusammenarbeit und äh, Stärkung äh, zwischen den Kommunen und dem Landkreis. Und äh, ganz konkret äh, im Fokus steht die Erfüllung der Inspire-Richtlinie. Wie schon kurz angesprochen, ähm, sind die initialen Projekte, was das Thema Inspire betrifft, äh, Bauleitplanung. Zusätzlich wurde auch ähm, Schulstandorte als äh, Thema mit äh, angepackt, aber das äh, wird jetzt im Rahmen dieser, dieses Vortrags keine Rolle spielen. Ich möchte jetzt ein bisschen was zum Thema Gründung der IKZ äh, sagen. Äh, angefangen hat das 2013 und zwar äh, mit dem Abschluss eines Kooperationsvertrages zwischen dem Landkreis Marburg-Wiedenkopf und dem Land Hessen, dem Fall konkret mit dem Amt für Bodenmanagement in Marburg. Und äh, Dabei ging es um die Zusammenarbeit und Beratung bei der Nutzung eines Geoinformationssystems auf Basis der Geobasisdaten der hessischen Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation. HVBG. HVBG. Entschuldigung. Das war also der erste Schritt 2013 und ähm, weiter ging es dann äh, 2016 und zwar dann ganz konkret mit der Beschlussfassung der Kommunalparlamente und des Kreisausschusses des Landkreises, ähm, dass eine Zusammenarbeit äh, im Rahmen einer IKZ stattfinden soll für den Bereich äh, zum Thema, also für das Thema Geodateninfrastruktur. Und ähm, in diesem Rahmen, äh, nach diesem Beschluss, wurde dann auch äh, die IKZ gegründet mit den 21 Kommunen und dem Landkreis Marburg-Biedenkopf und ein entsprechender Kooperationsvertrag geschlossen. <lacht> Als dieser Vertrag geschlossen war, wurde dann noch ein Förderantrag beim Land Hessen eingereicht, und zwar zum Aufbau äh, einer IKZ im Bereich Geodateninfrastruktur und äh, dieser Dafür, für diesen Antrag, gab es dann auch eine Zusage mit einer Förderung, also auch finanziellen Förderung äh, durch das Land Hessen und damit war dann auch eine Grundlage äh, gelegt, um ähm, die IKZ dann auch direkt starten zu können und äh, das fand dann auch statt, nämlich wie hier zu sehen auf der nächsten Folie äh, 2017. Im Rahmen der IKZ ähm, wurde also die GDI Marburg-Biedenkopf gestartet am 01.01.2017 und zwar mit einer Laufzeit von erst einmal fünf Jahren. Bearbeitung der Themen, die im Fokus standen, war zum einen erstmal Digitalisierung der Bauleitplanung, ein, ein Thema, was äh, vor allem die, die Kommunen umgesetzt haben, und zum anderen der Aufbau eines Inspire-konformen kommunalen Geodaten-Servers da auf Seiten des Landkreises. Hier nochmal ein, ein Überblick zum Organisationsaufbau der GDI Marburg-Biedenkopf. Also Sie sehen im oberen Bereich äh, die Mitglieder, also die 21 Kommunen und den Landkreis. Und äh, hier im Zentrum den Kern sage ich jetzt mal, dass äh, den Arbeitskreis GDI als operative Ebene, ja, die sich zum einen also auf äh, Seite der Kommune um die Aufbereitung der Daten zur, zum Thema Bauleitplanung kümmert und zum anderen äh, der Bereich Aufbau und Betrieb des kommunalen Geo-Servers, äh, der äh, im Aufgabenbereich des Landkreises liegt und lag. Und, ähm, Darüber hinaus war von vornherein aber auch ähm, die Umsetzung weiterer Themen ähm, immer dabei oder ein Thema, denn äh, wie schon angesprochen war das Thema IKZ nichts Kurzfristiges. Also das äh, war von vornherein auch angedacht, dass es ähm, wenn möglich darüber hinaus über diese fünf Jahre geht und weitere Themen dann gemeinsam angepackt werden können. Ergänzend, beratend äh, zur Seite äh, stand oder steht dem IKZ. Äh, dann auch das AFB äh, Marburg. Äh, und äh, ja, damit ist, war, das ist sozusagen die Organisationsstruktur der IKZ. Einmal im Überblick. Nach der ähm, Gründung konnte jetzt also ganz konkret gestartet werden und zwar mit äh, einer öffentlichen Ausschreibung zu den beiden Themen, zum einen Digitalisierung der Bauleitplanung und zum anderen Aufbau des äh, Geodatenservers und zwar, was ist interessant, unter Berücksichtigung des Kreistagsbeschlusses, Open Source-Komponenten einzusetzen. Das ist also ein wichtiges Thema, Open Source ähm, und äh, dementsprechend sind wir auch froh natürlich, dass wir dann den Zuschlag bekommen haben und ähm, eine Open-Source-Lösung ähm, platzieren können im, beim Landkreis Marburg-Biedenkopf und der IKZ. Ähm, dann, äh, also die nach Auflage, auf Grundlage dieser Ausschreibung fand dann die Auftragsvergabe statt. Ähm, Bauleitpläne sind in etwa 1600 Stück gewesen und, ähm, und natürlich der andere Teil Aufbau des ähm, Geodatenservice, Servers, den ich noch genau beschreiben werde, das ist der andere Teil. Parallel dann zur IKZ wurde auch beim intern beim äh, Landkreis Marburg-Gwienkopf die GDI sukzessive immer mehr auf Open Source umgestellt und erweitert, ähm, das ist also ein Schritt, der parallel jetzt unabhängig von diesem IKZ stattgefunden hat in dieser IKZ stattgefunden hat, aber trotzdem ähm, ja denke ich bemerkenswert ist und ähm, hier auch kurz angesprochen werden soll. Ja und ähm, danach kam dann halt die Umsetzungsphase und äh, ich werde auch gleich ja noch ein bisschen beschreiben, ähm, was zu dieser Umsetzung gehört, ähm, was wichtig ist und äh, letztendlich dann die finale und äh, Inbetriebnahme, also das Produktive. Bereitstellen des Geo-Service-Portals äh, fand dann Ende 2020 beziehungsweise am Anfang äh, dieses Jahres 2021 statt. Das ist also der äh, Schritt, also das war die Gründung ähm, und Umsetzung dieses Projektes auf IKZ-Ebene und äh, ich möchte jetzt in einem weiteren Schritt auf das konkrete Projekt um äh, eingehen, äh, was äh, wir umgesetzt haben, nämlich die Umsetzung äh, und Bereitstellung in Spire-konformer Dienste über einen kommunalen Geo-Server. Dazu gibt es halt drei Punkte, die im Fokus standen. Zum einen geht es um die Bereitstellung einer Administrationsoberfläche. Diese sollte webbasiert sein, weil die, äh, man unabhängig sein wollte von vielleicht äh, vorhandenen GIS-Systemen in den Kommunen. Da sollte jetzt niemandem etwas aufgezwungen werden, was er dann benutzen muss, dementsprechend also eine webbasierte Administrationsoberfläche. Und es sollte halt sehr einfach sein, damit äh, die Mitarbeiter der Kommunen, die nicht jeden Tag jetzt die Daten der Bauleitplanung aktualisieren, sondern es meistens ja vielleicht einmal im Jahr, äh, findet das statt, äh, dass äh, das halt einfach und intuitiv stattfinden kann. Und äh, ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch gleich ansprechen will, geht äh, dabei auf die Aufbereitung der Geo- und Metadaten. Und das ist ein Thema, was ich gleich nochmal anspreche. Der zweite Punkt, die zweite Aufgabe ist dann, die, wenn die Daten also auf dem Server sind, äh, dass diese dynamisch bereitgestellt werden in Inspire-konformer Form. Ähm, und zwar dann hat auf Grundlage natürlich der äh, Geo- und Metadaten, die von den Kommunen eingepflegt und bereitgestellt werden und ähm, wenn die Inspire-konformen Dienste dann laufen, ähm, werden diese noch als dritte Aufgabe integriert in einmal das Geoportal Hessen, als auch in das äh, Geoportal des Landkreises Warburg-Biedenkopf. Das sind also die Aufgaben, die im Rahmen der, des Projektes Umsetzung ähm, Inspire-konformer, kommunaler Geo-Server, ähm, ähm, Wie gesagt, wollte ich noch mal einmal ganz kurz auf eingehen, auch auf das Thema Vorbereitung der Daten, der Geodaten, ähm, eine ganz wichtige Voraussetzung dafür, dass ähm, die eigentliche Administration so unkompliziert und einfach für die Mitarbeiter der Kommunen stattfinden kann wie möglich. Und dazu wurde durch die GDI Marburg-Bienenkopf halt ein, ein umfangreiches Dokument, ein Merkblatt er, ähm, erstellt, in dem genau beschrieben wird, wie die Daten, die dann bereitgestellt werden sollen, in zweierkonform, wie diese äh, durch die Kommunen bzw. durch einen externen Anbieter ähm, vorbereitet und umgesetzt werden müssen das ist hier beschrieben und ähm, ich habe noch mal ein, auf der Folie das noch mal so ein bisschen konkreter, kann man sich vielleicht dann besser vorstellen. Ähm, die Geltungsbereiche als Beispiel, also die Umrandung der ähm, B-Pläne sind, das ist alles im Shape-Format abgelegt mit den entsprechenden Attributen-Sachdaten, also ähm, dann den Gesamtplan als PDF, der äh, gescannt und referenziert wird, ähm, dann Ausgeschnitten daraus noch ein PNG-Bild des eigentlichen ähm, Bereichs, des eigentlichen Plans, der dann auch in die Karte integriert werden kann. Und ganz wichtig, es sollten halt auch ergänzende Berichte mit in dem Geoportal abgebildet werden. Also äh, Umweltberichte beispielsweise als PDF mussten aufbereitet werden, damit die dann auch zur Verfügung stehen. Das ist also die... Ähm, wie gesagt, die Vorbereitung, die auf kommunaler Ebene stattfand, also da hatten wir jetzt ganz konkret, ähm, das war jetzt nicht unsere Aufgabe, aber es ist ein ganz, ganz wichtiger Teilaspekt, der, den wir genutzt haben, und zwar als es darum ging, ein, die Administrationsoberfläche zu konzipieren und umzusetzen. Wir konnten also davon ausgehen, ähm, dass die Daten gut vorbereitet sind äh, als äh, ZIP-Paket und ähm, dementsprechend mussten wir da jetzt keine umfangreichen äh, Oberflächen bauen, oder ähm, um beispielsweise die Daten im Nachhinein nochmal ähm, kompliziert durch den Anwender harmonisieren lassen zu können oder ähnliches, sondern ähm, wir wussten, was wir bekommen und konnten daraus dann was machen, so nenne ich das mal. Die ähm, Kurz gesagt die Funktionalität, was jetzt dem Administrator aus den Kommunen zur Verfügung steht. Die umfasst folgendes. Einmal ist da, nachdem er sich angemeldet hat, wird automatisch die Daten der Bauleitplanung für seine Kommune dargestellt. In diesem linken Menüfenster bekommt er also eine komplette Liste aller Daten der Bauleitplanung. Und ähm, da das teilweise sehr viel sein können, hat er dann die Möglichkeit, erst einmal nach bestimmten Bauleitplan Namen zu suchen, ähm, sich daran zu äh, und kann sich dann also schneller zurechtfinden. Das ist der Punkt 1. Danach kann er dann äh, die Daten kontrollieren und zwar sich die Daten mal halt direkt im Kartenfenster anzeigen lassen, abfragen, die Sachinformationen und ähm, bei Bedarf äh, dann auch Informationen ausdrucken. Zu dem jeweiligen ähm, Datensatz. Dann, ähm, was auch für jeden Datensatz möglich ist, ist, dass man ihn äh, löscht und, äh, und äh, natürlich dann die eigentliche Pflege, dass man neue Daten hochladen kann. Wie gesagt, die sind vorbereitet als ZIP-Paket. Das heißt, das Hochladen ist dann wirklich sehr unkompliziert. Man wählt einfach das ZIP-Paket aus und dann werden die Daten hochgeladen. Und das weitere Prozessieren findet dann und bayer konforme Bereitstellen findet dann im Hintergrund statt. Damit hat der Administrator auf kommunaler Seite dann nichts mehr zu tun. Die, darüber hinaus kann er dann Metadaten aber natürlich noch kontrollieren und anpassen. Dabei ist es so, dass wir die Metadaten, soweit es geht, ähm, automatisiert erfasst haben ähm, dann, und die nur darauf ähm, eingeschränkt haben, die Metadaten, wenn es jetzt äh, beispielsweise einen Wechsel in der, den Verantwortlichen gibt oder sich eine Telefonnummer geändert hat, dass das dann eingetragen werden kann. Das sind so die Standardinformationen, die dort ähm, angepasst werden. Und, ähm, ja, und darüber hinaus kann man jemand auch die Daten der Bauleitplanung als CSV exportieren, als Übersicht, wenn er das möchte und äh, die letzte Möglichkeit ist, wenn jetzt die neuen Daten eingespielt wurden oder man kann er dann auch sich anzeigen lassen, ähm, welche Dienste nun bereitgestellt werden und das umfasst zum einen äh, in konforme als auch OGC äh, Dienste, WMS, WFS und so weiter. Ähm, kann man sich vielleicht auch besser vorstellen, wenn man sich die nächste Seite anzeigt, also hier nochmal das Bild in klein mit den drei Hauptfunktionen hier, die hier auf der rechten Seite abgebildet sind: einmal die Anzeige der Dienste, dann die Metadaten-Editieroberfläche und das wirklich sehr einfache Hochladen der Bauleitplan-Daten, wenn die aktualisiert werden. <lacht> Ganz konkret ist es auch so, wenn ähm, Daten mehrfach, also Meistens ist es ein kompletter Datensatz und dann neue Daten werden neu integriert. Ähm, Daten, die bereits da sind, werden halt einfach überschrieben. Äh, da sind entsprechende Kontrollmechanismen äh, verabaut oder verarbeitet, programmiert, die ähm, da dann auch Rücksicht drauf nehmen und das auch äh, wirklich einfach und intuitiv machen für den Administrator. Das ist also der Teil 2. Nämlich die Umsetzung, Bereitstellung der Inspire-konformen Dienste und der letzte Punkt ist dann die Integration der Dienste einmal in das Geoportal Hessen und zum anderen in das Geoportal des Landkreises Marburg-Biedenkopf. Also das Geoportal Landkreis Marburg-Biedenkopf ist also eine eigene Anwendung, die ähm, gelöst, losgelöst ist vom äh, Geo-Service-Portal von der GDI ähm, des äh, Landkreises. So kann man sich das das ist jetzt einfach mal als Beispiel genannt gezeigt, ne, wie man Daten die jetzt in, erfasst wurden, dass die dann auch äh, direkt automatisch dann auch dargestellt werden in dem <lacht> jeweiligen Portalen. Das ist also äh, die Umsetzung Beschreibung des Projektes. und jetzt möchte ich noch mal ganz kurz darauf eingehen auf die Neuerung äh, der GBD Websuit. Die, wie gesagt, die GBD Websuit, äh, wir programmieren, entwickeln die seit 2017 und äh, verstehen die als, ähm, ja, als webbasierte Open Source Plattform zur Geodatenverarbeitung. Die, sie bietet, äh, ist modular aufgebaut, bietet eine Reihe von äh, Funktionalität, die als äh, in Form eines äh, Docker Containers äh, bereitgestellt wird und in eine GDI integriert werden kann. Und, äh, hier ja, haben Sie einen Link, wenn Sie möchten, können Sie da vielleicht später dann nochmal drauf schauen. Ansonsten, ähm, was ist jetzt äh, neu hinzugekommen? Und zwar äh, ganz wichtige Punkte, Aspekte. Äh, die GbdWebStiode äh, ist jetzt in der Lage selbst äh, über die Serverkomponente Dienste bereitzustellen und ähm, das umfasst äh, WMS, WMTS, WFS, WCS und auch ein äh, Catalog-Service. Ähm, Teilweise sind diese, nicht alle dieser ähm, Datenformate sind bisher umgesetzt oder genutzt worden durch die ähm, durch die äh, Umsetzung hier beim Landkreis Marburg-Biedenkopf, aber ähm, das hier ist die komplette Liste, die aktuell zur Verfügung steht. Darüber hinaus gibt es halt natürlich auch hier oben ähm, ein, die Umsetzung der Administrationsoberfläche, die neu hinzugekommen ist. Das ist äh, ein natürlich schon recht individuelles Modul, ähm, aber es äh, setzt auch eine Basis oder stellt eine Basis dar, ähm, die ähm, hinzugefügt wurde. Ja, eine Entwicklung. Das ist also der Teil und äh, darüber hinaus bei der ist ähm, ein, sind auch Inspire-Funktionalitäten ergänzt worden zu den eigentlichen OGC-Diensten und zwar ist es möglich ähm, Inspire-Metadaten äh, zu integrieren in die OGC-Dienste. Das ist das äh, der eine Teil, der möglich ist und ein weiterer Teil ist, äh, dass es auch, dass dieses Tool auch äh, Inspire-Harmonisierung durchführen kann. Also die äh, das Umbauen, Harmonisieren von Sachdaten und äh, Geometriedaten ähm, ähm, ja, entsprechend von äh, Inspire-Vorlagen, das ist dann ähm, halt auch möglich und äh, ja. dementsprechend sind jetzt ist die Zeit jetzt um und äh, wenn Sie Fragen haben, dann äh, freuen wir uns sehr und äh, Ansonsten hoffe ich, dass Ihnen dieser Vortrag gefallen hat und äh, wünsche Ihnen noch viel Spaß. Vielen Dank, Otto, für diese Vorstellung der interkommunalen Zusammenarbeit, der erfolgreichen und der Vorstellung der Anwendung. Wir sind jetzt hier zu dritt und haben noch den Günther Faupel vom Landkreis Marburg-Biedenkopf hier im Team und ähm, wollen jetzt noch ein paar Fragen uns anschauen. Genau, jetzt gibt es erstmal Applaus für den tollen Vortrag und es sind auch einige Fragen hier gelandet. Ich fange mal mit der ähm, ersten Frage an. Die lautet, gibt es auch Pläne in Zukunft, Pläne nach X-Planung bereitzustellen? Ja, kann ich vielleicht gleich noch mal was zu sagen. Ähm, ja, X-Planung ist generell ein großes Thema. Wir haben das auch schon diskutiert. Das Problem ist einfach bei den Kommunen und auch bei den Planern, dass es also sehr, sehr wenige Planer gibt, die überhaupt nach X-Planung planen können. Ich denke mal, dass wir dann wirklich, wenn das mal soweit ist, sicherlich das auch auf X-Planung umstellen können. Mhm. Dankeschön. Dann die nächste Frage ist, ist, wie viele Anwender nutzen die Anwendung und wie ist die Akzeptanz? Ja, also das Geo-Service-Portal, das wird jetzt äh, überwiegend natürlich von den Kommunen genutzt, weil von den 21 Kommunen der IKZ. Ähm, wir haben natürlich sämtliche Bauleitplanungen auch in unseren öffentlichen GIS-Bereich eingestellt, der über die Internetseite des Landkreises abrufbar ist. Das heißt, dort kann man auch alle Bauleitplanungen letztendlich sich anschauen. Ähm, speziell halt auch gedacht für Architekten, die dann vorab jetzt sich dort die, die PDF-Pläne dann ähm, angucken können und auch die zusätzlichen Dokumente und im Haus wird das GIS jetzt genutzt, also die die GBD Web Suite ähm, von ca. 250 Leuten ähm, speziell halt auch im Baubereich, die nutzen das sehr intensiv, Naturschutzbereich, ähm, aber es momentan zeichnet sich ab, dass das immer mehr als Plattform genutzt wird auch für andere Bereiche, um zum Beispiel Zuständigkeiten darzustellen. Also es ist sehr dynamisch momentan und wir bekommen da immer mehr Zulauf. Das heißt also, das wird ein zentrales System auch werden innerhalb des Open Governments, was jetzt bei uns auch sehr groß geschrieben wird und auch umgesetzt werden soll. Okay, super. Ja, dann gibt es noch eine Frage. Gibt es die Unterlagen, zum Beispiel das Merkblatt für die Vorbereitung oder Georeferenzierung auch als Vorlage? Also wir haben das als PDF-Datei vorliegen. Das kann man sicherlich ähm, gerne zur Verfügung stellen. Also wir machen das auch so, dass wir das allen ähm, Dienstleistern, die jetzt äh, diese, diese Sachen aufarbeiten müssen, die Bauleitplanung, dass wir denen das zur Verfügung stellen. Okay, dann ähm, können die Datendienste zur Bauleitplanung im Inspire-Portal gefunden werden. Wie ist die Zusammenarbeit mit der Leitstelle X Planung, X Bau in Hamburg? Boah, also da gibt es meines Erachtens momentan noch keine Zusammenarbeit. Ähm, äh, das wird ja über das Geoportal Hessen, werden die Sachen ja gemeldet nach dieser Inspire-Richtlinie, nach der europäischen Richtlinie. Wie weit das jetzt dann direkt ähm, dort zur Verfügung steht, kann ich gar nicht genau sagen. Mhm, okay, gut. Dann gibt es noch eine Frage zur Inspire-Konformität. Ähm, kontrollieren Sie die Inspire-Konformität der Daten, Dienste und Metadaten über die Test-Suite der GDI.de? Wenn ja, wie sind Ihre Erfahrungen damit? Da kannst du vielleicht was sagen, Ute. Ja, also wir im Rahmen des Projektes haben wir die natürlich getestet und äh, es gab halt auch natürlich die Anforderung, dass die konform sind, Der entsprechend der Test äh aber man musste auch sagen, dass das immer wieder auch ein bisschen, ähm, ja, nicht ganz so einfach war und wenn das vielleicht bei der einen Testschüt durchlief, heißt das noch nicht unbedingt, dass das grundsätzlich immer alles so funktioniert, wie man sich das vorstellt, von daher, ja, wir haben getestet und äh, da auch, ich sag mal, bestanden, aber äh, im Endeffekt war es trotzdem äh, etwas äh, knifflig und in der Umsetzung. Ja. Ja, okay, gut. Dann haben wir noch eine Frage, werden auch Flächennutzungspläne erfasst? Ja, die sind auch erfasst. Mhm. Aber okay. nicht von allen Kommunen. Ähm, das ist halt immer eine Sache, wie die Kommunen ihre Pläne aufarbeiten. Es gibt teilweise Kommunen, die haben keinen gültigen Flächennutzungsplan, da können wir natürlich auch keinen darstellen. Aber überwiegend dort, wo welche Vorlagen haben wir sie auch erfasst, ja. Okay. Gut, jetzt eine Frage, da ist vielleicht schon klar, wer die gestellt hat. Ist auch OGC-API-Features-Unterstützung geplant? Okay, wer hat die gestellt? Nein, ähm, das ist natürlich <lacht> auf der Liste bei uns, ähm, aber es ist jetzt noch nicht, also in unserem Kopf ist es vorhanden, aber noch nicht äh, konkret geplant. Und äh, so, dass ich jetzt sagen könnte, dann oder dann äh, ist es vorhanden. Okay, gut. Ja, dann vielen Dank an euch und danke noch für die äh, Beantwortung der vielen Fragen. Wir haben jetzt hier wieder eine kleine Pause und dann geht es mit dem nächsten Vortrag weiter. Und ja, wir sehen uns gleich.